Willkommen zurück zu Kirby's Dreamland 2. Wir gehen einfach in ein Level. Ich habe mir nämlich nichts zu erzählen, deshalb spielen wir ein paar Ja, so sieht's aus. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Oh, oh, oh. <lacht> diese diese diese bouncingen Dinger da. Oh Gott, die hätten mich jetzt fast getroffen. <lacht> das war knapp. Aber okay, wir spielen ganz gechillt. Man kann zum Glück unter was die Attacke einsetzen, auch wenn sie keine große Range hat. Zumindest können wir das machen, weil sonst wäre ich jetzt wahrscheinlich schon 20 Mal getroffen worden. Wahrscheinlich schon 20mal 20 gestorben. Apropos gestorben, wir brauchen mehr One-Up, sonst verlieren wir wirklich noch. Ich möchte ungerne Game Over gehen. Ich weiß nämlich nicht, was passiert, wenn man in Game Over geht. Und ich möchte es auch ungerne herausfinden. Ja, jetzt sieht es aber ein bisschen schlecht aus. Aber egal, einfach durch, einfach durch! Ah! Ja, wie kommst du da denn durch? Ohne Fähigkeit. Das sieht mir sehr schwer aus. Die nehme ich mal. Aber das war die Fähigkeit, ja die mag ich überhaupt nicht. Einfach aus dem Grund, weil die von oben nach unten schießen. Also das ist schon eine coole Idee so. So ist es nicht, aber. Ah, es macht keine. es ist gerade keine Hilfe. So, ja. Es ist gerade keine Hilfe. Wo kommst du her? einfach ein Stein. War mal gar nichts. Mal gucken, was passiert. Cooles Level. Spielt sich von alleine, dem Maker. <lacht> Spielt sich wirklich von alleine? <lacht> Moment, warte, was ist denn hier? Ich will wissen, was Nein, nein, nein, nein, nicht so schnell. Ich will wissen, was hier ist. Ist das nur eine Abkürzung? Wow, wow, wow, wow, wow. Hier geht aber ganz schnell nach unten. Durch. Du, du, du. Irgendwie will ich das Level einfach so spielen mit dem Stein oder gucken, was passiert. Aber... Irgendwie will ich jetzt wissen, was hier ist. Ist wahrscheinlich das, wo man hin soll, oder? Am Ende. Wenn ich mal nichts mache. Ja, ja. Okay. Na gut. Interessantes Level auf jeden Fall. Dich nehme ich mal mit. Oder auch nicht. Dann behalte ich halt den Stein. Wir sterben gerade. Das ist gerade nicht so gut. Wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo, wo. Aber diese Folge wird ein bisschen chilliger. Ich versuche auch diese Folge ein bisschen weniger zu failen. Die, die Folge wird aus dem Grund chilliger, weil wir nichts zu sammeln haben. Wir haben alles, was man haben kann in dem Spiel, bis auf halt letzte Welt. Aber wir sind ja noch in der vorletzten Welt, deshalb können wir noch ein bisschen chillen. Okay, hier ist ein Stern. St Stern, den nee, nehme ich mal mit. Why, why not? Wenn wir genug von den Sternen haben, ihr wisst, dann kriegen wir einen One-Up. Das kann ich gut gebrauchen. Ich bin schlecht. Wow, wow, wow, wow. Was mache ich? Äh, außenrum und dann. Ja, okay, perfekt. Oh Gott, ich mag dieses Design hier überhaupt nicht. Oh, wow, wow, wow, wow. Okay. Hier ganz viel Enemy Spamming, aber wir müssen ja nicht alle befreien. Oder? Ich glaube nicht. Wow, wow, wow, wow. Komm her. Her. Ich kill die. Warum spawn die da oben? Verdammt! Nein, der respawnt auch. Okay, nein, das war eine dumme Idee. den hätte ich befreien müssen. Okay, ich befreie jetzt glaube ich alle, oder? Ja, ich befreie jetzt alle. Oh Gott, nein! Ah, verdammt! Egal, einfach runter, einfach runter. Ich sterbe! Oh Gott, ich werde sterben! Oh mein Gott, ich werde sterben! Nein! Oh mein Gott! Bist euch! Oh Nein, ich kann ich nicht einsaugen! Oh mein Gott! Ich bin fast tot! Oh, ab! Oh mein Gott! Okay, ist hier noch jemand? Ich hab Angst, ich trau euch nicht. Hau ab, hau ab. Oh Gott, oh Gott. Gib her. ich muss euch abschießen? Okay. Oh, leider, da ist noch einer. Weil der mich jetzt killt. Okay. Huh! schwieriges Level. Aber ich gebe mir Mühe, nicht zu failen. Haben genug gefailt, den letzten Verfolgen. Jetzt wird mache jetzt Skill. Ausgepackt der ja, brauche ich. Den, den brauche ich. Ja, deutsch. Auch. Ja. oh oh Die können sich unsichtbar machen und dann sind sie einfach immer ganz anders. Mal was ist denn hier? Nichts? Cool. Oh, oh. Ich hätte es gebraucht. Oder? Was macht der? Der fliegt nach oben. Warum fliegt der nach oben? Ja, habe ich mir schon gedacht. Ich meine, was soll ich machen, wenn der nach oben fliegt? Wie soll ich ihn da treffen? Wett hier irgendwo dahinter ist doch irgendwas. Oder nicht? Das kann ich mir nicht erzählen. Okay. Ah, verdammt! Vielleicht habe ich nicht den richtigen Partner. Vielleicht soll man das Level einfach nur als Kirby machen. Oder als weiß nicht Rick oder so. Ich glaube Kuh cool ist ja vielleicht nicht der beste Partner gewesen. Egal. Wow, hi. Na? Oh warum fliegst du? Warum fliegst du? Hör auf zu fliegen. Okay. Getroffen. Perfekt. Der macht mir Angst. Ah, verdammt! Langsam. Dasht. Ja. Ah. Bam. Okay. Da kriegen wir einen neuen Partner. Aus oh, das ist wieder cool, aber ich kann es mir nicht vorstellen. Ich glaube, man soll den anderen Charakter bekommen. Yeah, dead. Und wir kriegen den Eagle. Wieso soll hier es tatsächlich cool bekommen? Okay, hier kriegt man GUI. GUI kriegt man immer, wenn man den gleichen Partner schon hat, den man da bekommen würde. Holy, was ist das denn hier? Gott, hier soll man nicht durchspeeden. Bisschen Zeit nehmen. Oh Gott, was ist das denn hier? Ey, ach komm, das war gemein. Das habe ich nicht erwartet. Oh, ist unter Wasser. Warum ist hier unter Wasser? I don't like unter Wasser. Du, du, du, du, du, du. lasst mich hier weg. Du, du, du. Einfach rein, nein, einfach rein, einfach rein! <lacht> Wie habe ich das geschafft? <lacht> Warte, ich will mich ein bisschen erkunden. Vielleicht gibt hier irgendwas. Nicht so weit nach unten fliegen, ne? Sonst stürmen wir. Daran muss man denken, wenn man das hier macht. oh Gott. Na, komm, fliegen wir einfach nach oben. Da wird schon nichts sein. Okay, ist eine schöne Fähigkeit, die hätte ich gerne. Damit meine ich äh, Spark. Eigentlich meine ich Spark, aber wir können auch eine andere Möglichkeit nehmen, obwohl ne, ich nehme Spark. Warte, wie setze ich, wie benutze ich die? Hier unten. Hier an diesen Blöcken. Komm schon. Okay, jetzt habe ich sie. Mhm. Zack. Weg, weg, weg, weg. Zack. Okay. Äh, hier kriege ich doch bestimmt alle, oder? Äh. Ja, ja. Oh, Heilung! Per perfekt, per perfekt! So. Das hab ein bisschen schwer. Obwohl, gar nicht. <lacht> er ist runtergefallen! Hat <lacht> er auch? <lacht> Nein, no, ich wusste gar nicht, dass das geht. That was funny! Aber ich hätte jetzt Lust auf ein Ding. Gegner hier. Guck mal her. Ich will die hier machen, das ist cool. Das war's ja noch mit dem guten oh, Oder Moment, hier unten war noch Ja, hier unten Zack. Yeah, okay Nein, ah, verdammt Oh man, warum bin ich so schlecht in dem Spiel? Verstehst nicht Vielleicht ist das allgemein das Level schwer Vielleicht bin das nicht nur ich Okay Naja, ist auch egal Kommt mir gut durch Oh mein Gott, wie viele One-Ups Okay, das Spiel liebt mich und Heilung, obwohl ich jetzt schon full heal bin. Okay! Nice! Sehr herausforderndes Level, hat mir gefallen. Oh, wir haben leider keinen Urlaub, aber wir haben so viele Urlaub passiert. Da juckt das auch nicht mehr. Ich hoffe, wir schaffen in dieser Folge die ganze Welt durch. Das ist nämlich zumindest mein Ziel, dass wir in dieser Folge noch Welt 7 kennenlernen. Das Finale. Ist hier unten noch um was? Nein, nein, das ist nur der Tod. Okay. Oh mein, kann ich nicht unten durch? Ich glaube nicht. Mehr. Ne oh, oh Alter, war das knapp. Da wäre ich jetzt gestorben, wenn ich mich getroffen hätte, glaube ich. Ja, ah, so man so es. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Okidoki. Okidoki. No, no, no. Da soll man es nicht machen. Ah, ich muss weiter durch. Ich muss ja weiter durch. Ich glaube, diese Blöcke indikieren, dass ich da durch muss. Okay, gib mal Igel. Warum nicht? Zack. Moment, habe ich hier unten was gesehen? Hier unten habe ich irgendwas gesehen. Ihr könnt mir keine One-Ups verstecken. Ich krieg alle One-Ups. Ist hier nichts? Das ist, ist so leer aus. hier. Ja, okay, anscheinend ist hier nichts. Seltsam. Seltsames Level-Design, aber okay. Der Steine bringt mir nicht, bringt äh, bringt nichts, dass sie so runterfällt und so ein Erdbeben macht, weil ich bin in der Luft. Da starche ich nicht. No, no, no. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Du, du. Oh, Kirby Dance, the little du Kirby Dance. Okay. Hi. Na, wie geht's? Nicht gut, das tut mir leid. Wahrscheinlich Sache, dass ich gekillt habe. Okay. Warte, halt, das ist noch was, oder? Ist da irgendwas? Sieht wieder so aus, als wäre hier irgendwas. Hier ist aber wirklich nichts. Ich kann hier so einen Übergang machen. Cool. Nur oh mal Gott, Leute, Abkürzung in diesem Free Roaming Kirby Spiel. Das Open World Kirby. Wie fände dir das, Leute? Oh Gott, ich stell's mir gerade vor. Interessante Idee auf jeden Fall. Kirby ist aber sowieso das, der Charakter von Nintendo, der alles ausprobieren muss. So, und da hier unten ein ganz alleinstehender ist, obwohl... ein so, nein. Ich dachte, das ist so ein ganz alleinstehender, eingesperrter Charakter, Gegner. Oh nein. Komm her, komm her, komm her. Okay. Du hast auch eine gute Idee. Eintreffen, wir sind tot Nicht gut. Oh, Cutter. Komm mal her, Cutter. Kann ich nämlich den hier machen? Das ist so nice. Okay ich weiß, ich bin echt tot. Okay. Uh. Ja, yes. Das Ding ist, falls wir jetzt sterben sollten, dann sterben wir nicht wirklich. Nur Kuh ist halt tot dann. Dann müssen wir ihn neu holen irgendwann. Was, die Dinger bleiben da unten? Ich dachte, die kommen irgendwie hoch, dann wenn die mich sehen. die bleiben da. Okay. Als ob da unten sowas wäre. Nicht, dass ich wüsste. Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, es kann gut sehr, sehr, sehr gut sein, dass ich schon ein paar One-Up-Secrets verpasst habe, aber dann ist das halt so... Kann man ja selber finden, wenn man das Spiel spielt. Ich will ja nur zeigen, wie man... die 100% findet. Goldene Mitte? Wow. Okay. Muss man jetzt alle Räume machen hier, oder? Anscheinend, aber ich bin fast tot. Oh mein Gott, hier ist Ah, hier ist der. L okay. Anscheinend muss man hier den richtigen Ort finden. Okay. Wahrscheinlich waren die anderen Räume auch voll mit Gegnern, die man besiegen musste. Absolut haben wir den richtigen. Cool, cool, cool, cool, cool. Okay, letztes Level. Wow, Bosskampf direkt am Anfang, aber mit großem Wind. Da muss man aufpassen. Der schießt nämlich die Blitze. Ja, jetzt schießt die Blitze. Aufpassen. Oh, er macht ganz viele Stampfattacken. Irgendwie kriegen die mich. Obwohl es eigentlich nichts. mich nicht kriegen sollte. Ah, verdammt. Okay, weißt du was? Nein! Daneben! Gib her! Nein! Okay. Das wird schwer. Komm, schmeiß einen Stern. Ich schmeiß den Stern. Yes, komm her! Oh, nein! Bam! Hoho! yeah. Oh man, ich will eine neue Fähigkeit. Ich will einen neuen Charakter, meine ich. Oh, hier ist ein neuer Charakter. Nice! Okay, dann sind wir jetzt Brick. Ich wollte eigentlich keinen, aber ist auch okay. Der Brick ist cool, cool, Wow! Ah, verdammt, das komme ich aber da nicht mehr ran. Ah, okay, da kommt man allgemein ja nicht ran. Wahrscheinlich hätte ich da einfach, äh, behalten sollen. Okay. Good to know. Oh lol, das ist cool. Oh mein Gott. Nein! Habt ihr gesehen, ich konnte mich gerade rollen. Das war ja cool. Ich rolle und rolle. Dun dun dun dun dun. Ah, ich brauch sogar die Scheinfähigkeit, glaube ich. Oder auch nicht? Verdammt, ich bin, ich bin voll schlecht heute, aber zum Glück sterbe ich nicht. Also, ich weiß nicht, zwischen Skill und Fail würde aber schon passen, Leute, oder? <lacht> nee, nee, das meine ich. Ich nicht. No, no, no, no, no, no. Oh. Ja, komm hoch, komm hoch. Yeah. Ja, jetzt hätte ich eigentlich lieber keinen gehabt in diesem Level. Ihr seht schon, hier ist überall Wasser. Oh, verdammt, ich bin so schlecht. Das ist nicht so gut. Und Dankeschön. Oh mein Gott. Mike, bitte versuch richtig <lacht> zu spielen. Och man, seit wann geht er so nach unten? Okay, ich werde sterben, glaube ich. Rick ist nicht so gut hier in dem Level. Da hätte ich sogar lieber oh, Q gehabt. Ich spalte ein bisschen. Aber ich wusste ja nicht, was auf mich zukommt. Deshalb ist das einfach Trial Error. Äh, ein bisschen. Nur so ein bisschen. Oh, bitte sie sich. Danke. Dun, dun, dun, dun, dun. So, und ich weiß nicht, ob ich so ein großer Fan davon bin, dass die Musik sich immer daran dabei ändert, wenn man den anderen.. <lacht> Character Charakter benutzt nicht, wenn man ein anderes Level betritt. dass die Musik entscheidet halt wirklich der Charakter, den man gerade hat. Oh, so ein Stern! Schön und gut, aber genau das passiert jetzt. Dann haben wir zumindest diese Unterwassermusik. Oder allgemein diese Musik. Heute oh, kamen wir nicht von hier. Ja, und ich sterbe jetzt. Weil ich anscheinend bevor ich Q hatte, fast tot war. Oh mein Gott. Okay, er kommt runter. Perfekt. Perfekt. Ja, perfekt. Okay, ich muss aufpassen. Ich bin kurz vorm Verrecken. Mhm. Wow. Also, die Hitboxen verstehe ich manchmal auch nicht. Oh, hier ist ein Stern. Und da oben ist das mal das Ziel. Ich hab's gesehen. Haut ab! ab. Immer diese respawnenden Gegner hier oben ist einer, oder? Ja. Gut. Hier oben ist auch einer! Aber der ist down? Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Irgendwie, ich lasse mich von allem treffen, aber dann, wenn es knapp wird, spiel ich gut! <lacht> jetzt sage ich's, pass auf, jetzt sage ich's und jetzt sterbe ich. Oh, nein! Oh, oder, oder, oder, oder? Holy, Holy! Ja, okay, ich werde sterben. Ich weiß nicht, was auf mich zukommt. Oh mein Gott. Nein. Okay. Yeah. Okay. Also den Rest will ich auch noch haben. Das ist ein interessantes Level. So, und nun mit keiner Fähigkeit werden wir den Boss bestreiten von Welt 6, Cloudy Park. Er ist wohl der Boss? Nun, Kirby-Fans sollten es eigentlich schon wissen, ich meine, es hat ja alles mit Wolken zu tun. Wer könnte es dann wohl sein? Es ist niemand anderes als als als Jetzt zeigt es noch nicht ja jetzt zeigt er sich! Cracko! Und das ist das Junior? Verdammt, Alter! Ich verstehe den Boss nicht ganz. Ne, ich verstehe den Boss nicht. Okay, ich glaube, bei diesem Boss muss man ganz viel am Boden und an der Luft sein. Ich glaube, da muss man so ein richtiges... Ah oh Gott. Richtigen Ausgleich finden von... Ach verdammt, aber der weiß, was ich mache! Das ist unfair! Alter, wie soll ich das schaffen? Alter! Okay, den Boss verstehe ich nicht. Okay, einfach warten. Irgendwann schießt er dann, genau. Und dann schießt er seine kleinen Mini-Crack aus. Genau. Und dann ihn damit treffen und dann ausweichen, weil der kalt ist ja gerade gestunt, wenn ich ihn treffe. Okay. Da weg. Weil das ist, eine, das ist eine Bombe. Okay, okay. Ich glaube, jetzt habe ich es ein bisschen mehr verstanden. Bam! Ja, jetzt habe ich es mehr verstanden. Bam, bam, bam, bam. Aber ich glaube, das ist allgemein so in dem Spiel, dass man erstmal die Börse ein, zwei Mal spielen muss, bevor man sie versteht. Ist auch nichts Schlimmes oder so. Oh, verdammt, verdammt, halt Leute, daneben. Das ist nicht so gut. Nein, nein, nein, das ist nicht so gut. Nein, nein, nein, nein, nicht so gut. Nein, nein, nein, nein. Oh, da weiß ich ganz genau, was er macht. Aber, maybe, auch nicht. Okay, eigentlich braucht er doch glaube ich Dann ist er tot. Okay, so schwer ist er gar nicht. Man muss ihn erstmal nur verstehen. Okay, komm her. Nein! Was? Das hat nicht getroffen? Oh Gott. Oh Crap. Okay, jetzt krieg ich ihn aber. Jetzt krieg ich ihn aber! Nimm das! Oh, ich glaube das war's noch nicht. Oh, jetzt kommt richtig. Oh, jetzt ist Cracko da. Jetzt kommt richtiger Cracko. Das ist Cracko, wie man ihn kennt. Oh, ho, ho, ho, ho, ho. Okay. Ja, ich weiß doch ungefähr, wie Cracko funktioniert. Ich bin nicht zum ersten Mal gegen Cracko. Ich mag ihn übrigens überhaupt nicht. alle meiner Hassbesten, sind Was ist das denn? Okay. Neue Attacke hat er auch erlernen, anscheinend. Okay, drüber. Was macht der? Oh oh. Okay, nicht schlimm. Noch nicht schlimm. Ah, schon weg. Okay, bestell mich gut an. Wahrscheinlich deshalb, weil ich ihn halt kenne. Ah, es war klar. Gerade wenn ich sage, dass ich mich gut anstelle, weil ich mich. Ah, verdammt, ich werde sterben, oder? Ich möchte nicht sterben, bitte nicht. Oh, ich möchte sowas von sterben. Soll ich es safe safen? Ich weiß es nicht. Ah! Ich hätte es safe safen müssen. Nein! Okay, ich habe jetzt mal ein Safe Set ge gemacht. Auf dieser Stelle, damit ich den Kampf nicht Zeit neu machen muss, weil. Oh, oh mein Gott, das überlebe ich. Okay. Ja, es ist halt ein bisschen langweilig und.. Ich wieder so lange für diese Folge brauchen. Oh, oh, aufpassen. Außerdem, wenn ich es jetzt schaffe, ist es nicht schlimm, wenn ich es habe, weil ich ihn ja sowieso nicht dann benutzen werde. Okay, ich kann mich einfach verstecken, wenn er das macht. Okay, gut. Ich bin immer vorher ge drüber geflogen, wie gesehen habt, aber muss man nicht. Okay, das ist viel mehr wie Crackle. Okay. Ich finde auch co richtig cool, wie der einen die ganze Zeit anschaut. Vor allem er guckt mich an und weiß, dass ich da bin, aber schießt ganz woanders hin. Finde ich auch lustig. Nein, das war jetzt ein Doppelhit werden können. Oh. Oh. Okay, Okay, das war ein Hit. Ich glaube, ich brauch sogar den save gar nicht. Ich glaube, das ist sogar eine sehr gute Runde jetzt. Nein. Ich darf ihn immer noch nicht. Okay, aber er ist er fast tot. Ah, Aua. Schau. Komm, schieß ein paar. Ja, ja, genau, schieß ein paar von denen. Double Hits! Da geht er down! Prackle ist nur noch eine Wolke und mehr nicht. Yeah! Krasser Und nun. Auf zur letzten Welt: Level 7: Dark Castle. Und das machen wir dann in der nächsten Folge von Kirby's Dreamland 2.